In einer Woche beginnt schon wieder die Vorweihnachtszeit. Ein Verein, der da nicht mehr wegzudenken ist, ist die Kinderhilfe Litauen. Vor 22 Jahren wurde sie im Schrobenhausener Land gegründet. Seitdem sind die Ehrenamtlichen tätig, um in litauischen Städten wie Celswa, Klaipeda und Kaunas Hilfsgüter und Geschenke zu verteilen. Die Vorbereitungen für die diesjährige Fahrt laufen auf Hochtouren. Sie sind wieder unterwegs, die eifrigen Vereinsmitglieder der Kinderhilfe Litauen aus Hohenried. Jahr für Jahr klappern die Klingenbergs, Schrobenhausen und Umgebung ab, um vorweihnachtliche Päckchen und Tüten einzusammeln. Also Wir haben dieses Jahr 16 Einrichtungen, die, sich, die uns wieder unterstützen im Schrobenhausener Land. Und das sind äh, Schulen und Kindergärten von Kindern für Kinder also die Jungen und Mädchen aus dem Schrobenhausener Land haben ihre Geschenktüten vollgepackt und wissen auch was damit passiert. Das wird jetzt mit einem großen Laster zu die armen Kinder geliefert, dass die auch was zu Weihnachten kriegen. Weil wir bekommen immer so viel zu Weihnachten und so teure Sachen auch und die bekommen halt gar nichts und da ist es halt dann auch eine gute Tat. Wer sich noch beteiligen möchte, kann das am morgigen Samstag tun. Zwischen 10 und 12 Uhr vormittags ist eine öffentliche Spendenannahme in Schrobenhausen geplant. Also so ein Weihnachtspäckchen, was den Kindern am meisten Freude bereitet, enthält natürlich was Süßes, was zum Malen, was zum Spielen, so Schulartikel, Stifte, Buntstifte, Radiergummis kommen auch immer ganz toll an. Ende November startet sie dann die fast 2000 Kilometer lange Spendenfahrt von Schrobenhausen nach Litauen. Die Spendenannahme findet morgen im Schrobenhausener Stadtteil Müllried statt. Das Lager der Kinderhilfe Litauen befindet sich in der alten Dorfstraße 15a. Und damit kommen wir zum Wetter.